Sie hat mindestens zwei Gesellschafter, die persönlich und gesamtschuldnerisch haften. Nachfolgend wird anhand einiger wesentlicher Kriterien die Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft OHG kurz vorgestellt. Kriterium Nummer 1 sind die Vorschriften zur Firma, also zu dem Namen der OHG. Die offene Handelsgesellschaft darf eine Personen-, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma mit dem Zusatz offene Handelsgesellschaft oder kurz OHG führen. Rechtsgrundlage hierfür ist der Paragraph 19 HGB. Kriterium Nummer 2 sind die Vorschriften zur Vertretung und Geschäftsführung der OHG. In der offenen Handelsgesellschaft OHG haben alle Gesellschafter Einzelvertretungs- und Einzelgeschäftsführungsbefugnis. Im Gesellschaftsvertrag können jedoch abweichende Regelungen hier vereinbart werden. Rechtsgrundlage für die Vertretung und Geschäftsführung der OHG sind die § 125 und 126 sowie 114 HGB. Kriterium Nummer 3 sind die Vorschriften zu den Eigentumsverhältnissen am Vermögen der OHG. Das Vermögen der OHG wird als sogenanntes Gesamthandsvermögen angesehen. Das heißt, alle Gesellschafter haben das gemeinsame Eigentum am Vermögen der OHG. Rechtsgrundlage ist hier der Paragraf 719 Bürgerliches Gesetzbuch BGB. Kriterium Nummer 4 sind die Vorschriften bezüglich der Entstehung der OHG. Im Innenverhältnis, also im Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander, entsteht die OHG am Tage des Abschlusses des Gesellschaftsvertrags oder an dem Termin, der im Gesellschaftsvertrag als Tag der Gründung festgelegt wird. Im Außenverhältnis, also im Rechtsverhältnis Dritten gegenüber, entsteht die OHG am Tage des Ersten im Namen der OHG abgeschlossenen Rechtsgeschäfts jedoch spätestens mit Eintragung der OHG ins Handelsregister. Siehe hierzu § 123 HGB. Sollte es sich um ein Kleingewerbe handeln, so beginnt die OHG mit Eintragung in das Handelsregister. Rechtsgrundlagen sind hier die § Paragraphen 1 und § 2 sowie § 6 HGB. Kriterium Nummer 5 sind die Vorschriften bezüglich der Haftung der OHG. In der OHG haften alle Gesellschafter unbeschränkt, das heißt sowohl mit ihren Einlagen wie auch mit ihrem gesamten Privatvermögen. Für entstandene Schulden haften alle OHG-Gesellschafter solidarisch, also gesamtschuldnerisch für alle Gesellschafter, getreu dem Motto einer für alle und alle für einen. Jeder Gesellschafter haftet für fällige Schulden der OHG den Gläubigern gegenüber unmittelbar, das heißt direkt. Rechtsgrundlage für die Haftung der OHG sind die Paragraphen 128 bis 130 sowie 105 HGB. Kriterium Nummer 6 sind die Vorschriften bezüglich der Ergebnisverteilung der OHG. Gesetzlich ist die Ergebnisverteilung wie folgt geregelt. Nach Abzug einer angemessenen Tätigkeitsvergütung für die Gesellschafter erfolgt eine vierprozentige Verzinsung der eingebrachten Einlagen der Gesellschafter. Der restliche Gewinn, Restgewinn, wird dann nach Köpfen, also gleichmäßig auf die OHG Gesellschafter verteilt. Während des Geschäftsjahrs dürfen die Gesellschafter Privatentnahmen in Höhe von maximal 4% der eingebrachten Einlagen vornehmen. Im Gesellschaftsvertrag können zu den Themen Ergebnisverteilung und Privatentnahmen jedoch abweichende Regelungen vereinbart werden. Rechtsgrundlage für die Ergebnisverteilung bei der OHG sind die Paragraphen 121 und 122 HGB. Kriterium Nummer 7 sind die Vorschriften bezüglich der Auflösung der OHG. Zur Auflösung der OHG gibt es vier wesentliche Gründe. Erstens Auflösung wegen Zeitablaufs laut Gesellschaftsvertrag. Wird ein Enddatum im Gesellschaftsvertrag der OHG vereinbart, so endet die OHG an diesem Datum. Zweitens Auflösung der OHG laut Gesellschafterbeschluss Die Gesellschafter können die Auflösung der OHG beschließen. Die OHG endet mit diesem Beschluss. 3. Auflösung der OHG mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Sowie viertens Auflösung der OHG aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung. Rechtsgrundlage für die Auflösung einer OHG sind die Paragraphen 131 und 133 HGB. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen wesentliche Spezifika der Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft OHG näher erläutert. Im YouTube-Kanal der Firma LBV-Track finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.